In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Mikrocontroller verwendet werden können, um Regelkreise aufzubauen und somit Eigenbauperipheriegeräte anzusteuern. Der verwendete Mikrocontroller ist ein Atmega328P mit einer Taktrate von 16MHz, 32KB Programmspeicher, 2KB Arbeitsspeicher und einem KB an nicht flüchtigem Speicher. Verbaut ist der Chip auf einem Arduino Uno-Board, das eine USB-Schnittstelle zur Programmierung des Mikrocontrollers bereitstellt. Verglichen mit Desktop-Computern gelten die Eckdaten des AdMega-Chips als regelrecht erbärmlich, aber gerade darin liegt der Vorteil des Mikrocontrollers. Geringe Taktrate und wenig Arbeitsspeicher bedeuten, dass zum Betrieb des Mikrocomputers gerade einmal 245mW an elektrischer Leistung benötigt werden. Ferner muss die Software des Rechenzwerks zwangsläufig sehr schlank gehalten werden. Der Bootvorgang wird mit einem Raspberry Pi verglichen, dessen Prozessor mit 700MHz, also der 40-fachen Frequenz getaktet ist. Gestartet wird direkt nach dem Booten ein Programm zur Ansteuerung der LEDs und der Punkt geht eindeutig an den Mikrocontroller. Der einfache Aufbau des Atmega-Chips ermöglicht die Verarbeitung von Daten in Echtzeit. Hard- und Software rund um die Arduino-Plattform sind quelloffen und die vollständige Beschreibung des Atmega-Chips passt in ein Dokument von gerade einmal 450 Seiten. Die Peripherie besteht aus 20 Pins, die als digitale Ein- oder Ausgänge programmiert werden können. Sechs dieser Pins können zur Erfassung analoger Signale verwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Computern werdet ihr Anschlüsse für eine Tastatur oder einen Bildschirm vergeblich suchen. Der Mikrocontroller muss also über die 20 Pins mit Menschen kommunizieren. Tastaturen bestehen aus Tasten und der Zustand einer oder mehrerer Tasten kann über je einen Pin eingelesen werden. Die LEDs fungieren als Bildschirm und geben im einfachsten Fall den Zustand eines Tasters aus. Wird eine Taste gedrückt, so leuchtet eine LED. Nun gut, sowas geht auch ohne Mikrocontroller. Ohne Änderung der Verdrahtung, sondern lediglich durch Aufspielen einer neuen Software kann jedoch die Zuordnung von Taster zu LED verändert werden. Zum Aufspielen der Software bedarf es keines leistungsstarken Computers, ist Linux aufgespielt, genügt der Kommandozeilenmodus. Jetzt sind sogar mehrere LEDs einer Taste zugeordnet und diese leuchten je nach Tastenkombination unterschiedlich. Wie jeder Computer kann der Mikrocontroller auch rechnen. Der Wert einer Variablen kann bei Betätigung des linken Tasters um 1 erhöht... ...und bei Betätigung des rechten Tasters verringert werden. Der Wert der Variable wird als Dualzahl mit Hilfe der LEDs ausgegeben. Wie im Video zu Computerschaltkreisen erklärt, kann die Dualzahl in das Dezimalsystem umgerechnet werden. Um auch Computermuggels das Ablesen des Variablenwertes zu ermöglichen, kann ein LCD-Display angeschlossen werden. Die beiden Taster können durch zwei Lichtschranken ersetzt werden, die eine Zahnscheibe abtasten. Aufgrund des Rasters der gezahnten CD ergeben sich für die Lichtschranken vier unterschiedliche Schaltzustände. Der Mikrocontroller kann feststellen, ob die Scheibe im oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, entsprechend wird die Variable erhöht... ...oder verringert. Für eine Umdrehung ergeben sich 60 Pulse. Zur Anzeige des Variablenwertes auf dem Display werden etliche Taktzyklen des Mikrocontrollers benötigt. Wird die Sensorscheibe sehr schnell gedreht, so werden einige Zählimpulse ausgelassen. Die Scheibe steht jetzt beim Zählstand 0 nicht mehr in der Ausgangsposition. Werden die LEDs zur Ausgabe des variablen Wertes verwendet, so kann die Scheibe deutlich schneller gedreht werden, ohne dass Pulse ausgelassen werden. Es ist also sinnvoll, das Binärsystem zu beherrschen, will man effektiv mit Computern arbeiten. Die Taktzyklen des Mikrocontrollers können zur Zeitmessung verwendet werden und Pulse pro Zeiteinheit ergeben für die Sensorscheibe die momentane Drehzahl, genauer gesagt die Winkelgeschwindigkeit. Die Anzeige kann per LEDs erfolgen... ...oder mit dem Display. Wird die Anzeige im Display nur einmal pro Sekunde aktualisiert, so werden nur wenige Pulse ausgelassen und der Anzeigewert stimmt mit dem der LEDs überein. Zwei Ausgänge können zur Ansteuerung einer H-Brücke verwendet werden, wie diese Schaltkreise funktionieren, habe ich bereits in einem vorangegangenen Video erklärt. Ein Motor kann über die H-Brücke mit wechselnder Polung betrieben werden. Wird die Sensorscheibe im Uhrzeigersinn gedreht, so dreht sich der Motor ebenfalls im Uhrzeigersinn. Gegenteilige Drehrichtung der Sensorscheibe bewirkt Drehung des Motors entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Mikrocontroller kann die Drehrichtung natürlich auch vertauschen, wozu ein Tastendruck ausreicht. Per Pulsweitenmodulation wird die Drehzahl des Motors erhöht, wenn die Sensorscheibe schneller gedreht wird. Interessant für den Aufbau von Regelkreisen sind die sechs Eingänge, die einem 10-Bit analog zu Digitalwandler zugeordnet werden können. Hier ist Eingang A0 mit dem mittleren Pin eines Potentiometers verbunden. Die an dem Pin anliegende Spannung wird in eine Dualzahl zwischen 0 und 1023 umgewandelt. Die Spannung zwischen 0 und 5V kann in Schritten von etwa 5mV angezeigt werden. Die Ausgabe des Messwertes kann per Display... ...oder als Dualzahl über die LEDs erfolgen. Zur schnelleren Lesbarkeit kann der Wert auch als Leuchtbalken in 10 Stufen dargestellt werden. Im Video zu Servos habe ich gezeigt, dass diese über ein Pulsweitensignal angesteuert werden. Abhängig von der Stellung des Potentiometers kann ein derartiges Steuersignal an das Servo ausgegeben werden. Das Servohorn folgt somit der Drehung des Potentiometers... ...oder beide drehen sich nach einem Knopfdruck entgegengesetzt, möglich macht das erneut die Software. Ein gehacktes Servo kann mit dem Potentiometer ebenfalls angesteuert werden. Der Motor dreht sich entgegen oder im Uhrzeigersinn, je nach Stellung des Potentiometers. Dabei erfolgt die Drehung umso schneller, je weiter das Potentiometer nach links bzw. rechts gedreht wird. In der Mittelstellung bleibt das Servo stehen, oder sollte stehen bleiben. Es ist knifflig, das Potentiometer exakt in Mittelstellung zu bringen, aber auch hier kann die Software helfen. Die Stellung des Potentiometers am ADC-Eingang muss nicht linear in ein Pulsweitensignal gewandelt werden. Die Empfindlichkeit um die Mittelstellung kann reduziert werden, was es deutlich vereinfacht, den Motor anzuhalten. Die Ansteuerung muss nicht durch das Potentiometer erfolgen, über die USB-Schnittstelle kann nahezu jeder Computer verwendet werden, um die Steuersignale auszugeben. Das Eigenbauservo aus dem Scheibenwischermotor kann mit dem Mikrocontroller deutlich verbessert werden. Über einen zweiten Analogeingang wird die aktuelle Stellung des Servoarms eingelesen und über die H-Brücke wird eine entsprechende Spannung an den Wischermotor ausgegeben. Wie im Video zu Servos gezeigt, dreht dieses immer derart, dass der Absolutwert der Differenz zwischen Eingangs- und Sensorsignal verringert wird. Ebenfalls im Video zu Servos wurde angesprochen, dass der Regelkreis zum Aufschwingen neigt, wenn sich das Servo zu schnell dreht. Der Scheibenwischermotor wird hiermit 12V angesteuert und wie zu sehen pendelt der Servoarm um den Sollwert. Im ersten Video zu Servos habe ich die Schwingneigung des Scheibenwischermotors unterbunden, indem ich diesen mit einer niedrigeren Spannung von nur 6V versorgt habe. Der Mikrocontroller kann das einfach, indem das Pulsweitensignal der H-Brücke auf eine Tastrate von 50% gesetzt wird. Das Servo schwingt nicht mehr, dreht sich aber mit deutlich geringerer Leistung als möglich wäre. Mit dem Mikrocontroller kann die Ansteuerung verbessert werden. Das Spannungsfenster, in dem der Regler den Motor komplett abschaltet, kann per Software verbreitert werden. Nun schwingt das Servo auch bei Ansteuerung mit 12V nicht mehr, die Stellgenauigkeit lässt jedoch stark zu wünschen übrig. Verbessert wird die Stellgenauigkeit, indem der Regelkreis per Software durch einen Proportionalregler ersetzt wird. Die Ansteuerung des Servomotors erfolgt jetzt proportional zur Abweichung des Sollwertes vom Istwert. Weichen beide Werte nur wenig voneinander ab, so wird der Motor nur mit einer kleinen Tastrate, also mit geringer elektrischer Leistung angesteuert. Das entspricht einer kleinen, effektiven Eingangsspannung am Motor. Je größer die Abweichung, umso höher ist die am Motor anliegende elektrische Spannung, dabei besteht ein linearer Zusammenhang zwischen beiden Werten. Da in der Praxis die an dem Motor abgegebene Effektivspannung die Eingangsspannung nicht übersteigen kann, bleibt die Kurve ab einer bestimmten Abweichung auf dem Maximalwert. Nähert sich umgekehrt der Istwert dem Sollwert an, so verlangsamt sich die Rotation des Servos. Per Software kann auch die minimal dem Motor zugeführte Leistung vorgegeben werden, wodurch die Drehung gegen Ende der Bewegung nicht zu stark verlangsamt wird. In der Praxis wird mit diesem Regelkreis eine deutlich verbesserte Ansteuerung des Scheibenwischermotors erreicht. Das Spannungsfenster, in dem der Motor komplett abgeschaltet wird, kann verkleinert werden, wodurch die Stellgenauigkeit enorm ansteigt. Auch die Stellgeschwindigkeit ist höher als bei der Ansteuerung mit 6V. Ein Nachteil dieses Reglers ist die Tatsache, dass bei kleiner Abweichung nur ein geringes Drehmoment am Servoarm anliegt. Das Servo kann leicht angehalten werden, wenn sich das Servohorn in der Nähe des Sollwertes befindet. Abhilfe schafft hier ein integrierender Regler. Der Sollwert wird in der Animation sprungartig erhöht. Der integrierende Regler erhöht die Spannung am Servomotor, je länger der Sollwert vom Istwert abweicht. Auch hier gilt, dass die Spannung am Motor die Eingangsspannung nicht überschreiten kann. Bei diesem Reglertyp dreht sich der Motor umso schneller, je länger der Ist vom Sollwert abweicht. Eine Kombination aus Proportional und integrierendem Regler erhöht die Leistung bis zum Maximum, wann immer der Servomechanismus blockiert wird. Der integrierende Anteil des Regelmechanismus kann per Software immer dann aktiviert werden, wenn die Drehung des Servos blockiert wird oder langsamer als erwartet verläuft. Jetzt wird das Servo präzise und bei Belastung dennoch kraftvoll angesteuert. Eine weitere Verbesserung bringt ein differenzierender Anteil in dem Regelkreis. Dieser sorgt dafür, dass der Motor mit einer höheren Spannung angesteuert wird, je schneller die Änderung des Sollwertes erfolgt. Auch für diesen Reglertyp gilt, dass die Eingangsspannung des Regelkreises nicht überschritten werden kann. Der Servoarm folgt der Richtung einer Änderung des Potentiometers für den Sollwert und das mit höherer Leistung, je schneller diese Änderung erfolgt. Der Motor wird bei einem rein differenzierenden Regler gestoppt, sobald sich der Sollwert nicht mehr ändert, also sobald das Potentiometer für den Sollwert nicht mehr bewegt wird. Die Drehrichtung hängt davon ab, in welche Richtung die Änderung des Sollwertes erfolgt. Der Servoarm erreicht nie den vorgegebenen Sollwert, da die Bewegung stoppt, sobald das Potentiometer für den Sollwert nicht mehr gedreht wird. Damit der Servoarm der Potentiometerstellung exakt folgt, müssen in einem Regelkreis auch Anteile des Proportional und des integrierenden Reglers per Software zugemischt werden. Der aus proportional integrierendem und differenzierendem Anteil aufgebaute sogenannte PID-Regelkreis steuert das Eigenbauservo deutlich besser an als die analogen Schaltkreise im ersten Video zu Servos. Wird das Servo nicht durch ein Potentiometer, sondern per USB-Schnittstelle von einem Computer angesteuert, so können sich die Steuersignale sprungartig über einen großen Bereich ändern. Folglich wird der Motor zu Beginn der Drehung immer mit voller Leistung angesteuert. Das führt zu hohen Strömen durch die H-Brücke, wodurch sich die Transistoren stark erwärmen. Per Software kann für diesen Fall noch eine soft komponente einprogrammiert werden. Ein weiterer Extremfall ist die Blockierung des Servohorns. Jetzt reagiert der integrierende Anteil des Schaltkreises derart, dass die dem Motor zugeführte Spannung bis zum Maximalwert erhöht wird. Genügt auch das nicht, um den Servoarm zu bewegen, droht die Zerstörung von Motor oder H-Brücke durch den hohen fließenden Strom. Der Mikrocontroller kann auch diesen Schaltzustand erkennen und das Servo abschalten. Damit ist das Servo präzise steuerbar und weitgehend gegen Zerstörung abgesichert. Wem das noch nicht reicht, ...der kann noch einen Temperatursensor an einen weiteren Analogeingang anschließen und einen Schutz vor Überhitzung in die Software integrieren. Mit diesem Eigenbauservo, das durch den PID-Regler angesteuert wird, möchte ich im folgenden einen weiteren Regelkreis zur Ansteuerung eines Verbrennungsmotors aufbauen. Die Ist-Drehzahl wird über den Unterbrecherkontakt der Zündung ermittelt. Die Spannung der 12V Zündanlage wird über einen Spannungsteiler mit einer Zehnerdiode auf 3V begrenzt. Die Spannungsspitzen, die beim Öffnen des Unterbrechers entstehen, werden durch einen Kondensator so weit geklettet, dass die Spannung nicht über 5V steigt, da ansonsten der Mikrocontroller zerstört würde. Per Software wird ein High-Signal erst dann akzeptiert, wenn dieses mindestens eine Millisekunde anhält, was die in dem Oszillogramm erkennbaren Störimpulse unterdrückt. Pro Motorumdrehung wird so ein Impuls an einem Eingang des Mikrocontrollers erzeugt. Die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit entspricht der Drehzahl, ihr erinnert euch noch an die Sensorscheibe? Der Regelkreis für den Vergaser unterscheidet sich deutlich von den zuvor behandelten PID-Mechanismen. Der Vergaser wird so zum Beispiel nicht komplett geschlossen, sobald die Solldrehzahl erreicht worden ist, sondern dieser muss dann in dem momentanen Zustand bleiben. Ist die gemessene Drehzahl kleiner als der Sollwert, so wird der Vergaser etwas weiter geöffnet, um die Motordrehzahl zu erhöhen, andernfalls wird der Vergaser etwas mehr geschlossen, um die Drehzahl zu verringern. Stimmt die Drehzahl in einem festgelegten Intervall mit der Vorgabe überein, so bleibt der Servoarm in seiner momentanen Stellung. Wie zu sehen, schwankt die Motordrehzahl recht stark, womit der Sollwert nur in einem Bereich von etwa plus minus 100 Umdrehungen pro Minute eingehalten werden kann. Neben der Datenverarbeitung in Echtzeit ist ein weiterer Vorteil des Mikrocontrollers dessen kurze Bootzeit. Die Cruise Control 2.0 ist sozusagen nach Umdrehen des Zündschlüssels einsatzbereit. Zum Abschluss möchte ich noch ein voll digitales Linearservo zeigen. Die Drehung des getriebe wird mit der Sensorscheibe und den beiden Lichtschranken von dem Mikrocontroller überwacht. Der Gleichstromelektromotor wird durch die Sensorscheibe zu einem Schrittmotor mit Rückmeldung der aktuellen Stellung umfunktioniert. An der Abtriebswelle des Elektromotors ist eine Gewindestange befestigt, wodurch die Drehung in eine lineare Bewegung umgesetzt wird. Der Istwert des Pulszählers an der Sensorscheibe wird von dem Mikrocontroller mit einem Sollwert verglichen und der Motor entsprechend angesteuert. Auch hier gibt es einen P-, I- und D-Anteil sowie den Softstart für den Motor und die Sicherung gegen Blockieren der Mechanik ist ebenfalls implementiert. Apropos Mechanik, diese ist hier einfach, aber unpräzise aufgebaut. Wie das mit einfachen Mitteln besser gemacht werden kann und was ihr mit Linearantrieben und Servos so alles basteln könnt, wird in folgenden Videos gezeigt. Die Schaltpläne gibt's wie immer auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald.